Hallo zusammen, da sind wir wieder direkt im Anschluss mit der nächsten Battle und diesmal hat Eddie den Tisch aufgemacht. Also wir wechseln hier ganz fair auch mal die Positionen, sofern das beim Endeu überhaupt einen Unterschied macht oder einen Ausschlag gibt. Good Blatt, Eddie. Good Blatt. Ja, wieder angewiesen auf anderthalb Minuten. Oh. Übrigens die zwei, und ich hätte immer noch nicht sicher gewonnen, also von daher... Ja, dann sollte man auch nicht 18 sagen. Und hier Na ist ja, ja, es... zwei Alte, zwei Dreierlinge und zwei Asse im Skat, aber die falschen wären es gewesen. Hier ist es auch wieder soweit. Hier ist es auch wieder soweit. Komm, wir wollen ja auch mal ein bisschen Spannung reinbringen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zweimal offen? Nee, verdächtig. Ah, das ist gut. Das gefällt mir bis jetzt sehr gut. Kreuz und dann geschlossen. Aber mhm. natürlich nur mit einem Trumpfstich. Ja, komm her, es löst sich schnell auf, es löst sich schnell in mhm. Wohlgefallen. Die Karte steht so gut, wie sie für mich stehen kann. Pik Bauer jetzt blank und Karo Ass blank. Ähm, das kann nicht schlecht sein, ja. Das bedeutet wiederum, ich mache keinen Trumpfstich mehr durch Pik Bauer blank und mache noch zwei Karo-Stiche, die, äh, ähm, die ins Nirgendwo führen. Die zu irgendwie 49 Augen führen. Einmal ganz schnell durchgespielt für. Aber das war auch die klar. Die, die Findung ja. war nicht dolle. Ähm, aber ich habe den 6-Trumpf-Ansatz mit dem Seitenass und der blanken Karo 10. Ähm, jetzt braucht man nur eine Karte irgendwie tauschen und dann ist das Ding schon locker aufgeflogen. Also Glück gehabt. Ach, so. Hier gibt es verschiedene. Mhm. Varianten. <lacht> ja. Das hört sich an, als gäbe es Also so ich, sag, ich sag, ich sag schon mal vorweg, vorweg so im turniersgrad. Wäre das auf jeden Fall einfacher. Und auch wahrscheinlicher, dass man dieses Spiel gewinnen wird. Hier ist alles möglich bei der Oma. Ah, Gang ohne 4. Ja, 48 Augen verschenkt jetzt. Man kann den auch zweimal offen durchaus spielen. Ja, aber du hast mich ja in der Proberunde zu Recht darauf hingewiesen, dass das... Äh sehr frivol ist, Gang ohne 4 doppelt offen zu spielen. Ne? Ja gut, aber wenn alles einmal laufen muss, mit einem Viererfeld und zwei Dreierfeldern. Ja, wer weiß, wofür die 24 Augen zum Schluss gut oder nicht gut waren. Oh, ja. ja, die 48 natürlich. Hab ich ja wieder eine Traumfindung hochgerissen. Meine. Du hast die Freunde. Probleme nicht so mit Gangs ohne 4, ne? Nee, also Gang ohne 4 das Problem habe ich aktuell gerade nicht, nee. Meine Sorgen sehen mal wieder anders aus. Das ist ja jetzt auch. Leider oder schwarz? Nee, es, es, es. Mit einer durchwachsenen Findung wäre, hätten wir keine Probleme. Aber mit einer schlechten Findung wie dieser müssen wir dann doch so noch mal kurz überlegen, was wir aus diesem, aus diesem Gedicht jetzt so zaubern. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass bei meiner Karte wirklich schlecht im Skat gelegen haben könnte, um ganz ehrlich zu sein. Ja, ich war schon ganz gut bestückt. Aber, gut, ich glaube, wir machen das mal so und ich glaube, wir machen das mal so. Ich glaube, wir machen das mal so und ich glaube, wir schicken auch mal den Buben ins Feld. Oh, oh guck dir das mal an. Ich sehe erstmal so, Mensch, muss der viele dunkle Karten bedienen. Aber dann sehe ich plötzlich, was ist denn mit Karo los? Ja, was ist denn was mit, ist Karo? mit Karo los? Ja, was ist denn mit Karo los? Der hat ja gar kein Karo da, der Bandit. Aber ich glaube, es reicht, ne? 28 hier dazu, und jetzt diese beiden wollen noch, ich glaube es sind auch keine Tricks möglich. Wenn ich jetzt irgendwie trickse, kriege ich dann Karo-Ass. Ja, ich frage mich gerade, was passiert, wenn ich jetzt Karo-Ass spiele, dann kann ich in Kreuz mir noch den König angeln. Ne? Ich, ich, könnte, ich könnte dir die Antwort geben. Ja, ich kann, Karo-Ass kommt jetzt ein bisschen zu früh, nach Abstich, Übergabe, Pik 9, Pik, Herz 9, Herz König. Also wenn, dann müsste ich jetzt direkt Herz Lusche spielen. Ich glaube, Herz Lusche ist der korrekte Zug für Maximum. Ne? Ähm, wir versuchen das jetzt mal. Herz Lusche ist der Zug für Maximum. Was, hat, was drückt man? Achso, man kann Herz Dame zu dritt behalten sogar. Ne? Ja, ja macht ihr nicht. Es geht jetzt nicht hier darum, um eine spezielle Drückung. Ich habe die beiden Damen übrigens gefunden und wieder gedrückt gefunden. Ja, gedrückt. Nur auf diesen Weg. Ja, das, das ist wirklich interessant. Dieses Spiel im Turniersgrad hätte man wahrscheinlich jetzt nach Kreuz-Ass sein Karo-Ass gespielt. Und wenn jetzt wirklich dann die Gegenpartei auf diese Vier-Augen-Übergabe gekommen wäre, hätte man keinen Stich mehr bekommen. Ähm, ja, gut. Wir spielen es jetzt mal gelangweilt trotzdem runter. Äh, der Daniel kriegt noch Kreuz-König. so zwei Damen gedrückt. Ja ja, das ist ja von Haus aus schon. Und schon wieder hat er den gerade in der Hand. Ja, ja, ja, ja, ja. er hat ihn in der Hand, er drückt ihn auf diesem Wege und der, der muss wieder reichen, der ist wieder stark nach Buben im Stoff. Das ist wirklich grenzwertig langweilig. So. Die guten Zeiten kommen noch. Alles steht auch wieder ordentlich, da können wir ja einmal... Von... Ich darf bei diesen Gangs ohne Vieren, ich muss ich muss diese 48 Punkte mitnehmen, die zum Schluss fehlen die mit Sicherheit gegen Daniel. Oh, jetzt lässt du dir tatsächlich noch K.O. 10 abstechen. Ja, naja gut, sonst es äh, ja, eine sonst Schmierung sonst... auf den Vollen. Ich glaube, das machte keinen Unterschied. Ich dachte vielleicht erwische ich dich mal im gelangweilten Tiefschlaf, aber das hm. kann ich natürlich beim Skat, glaube ich, vergessen. Ne? Ein sehr schöner Ansatz, ein durchschnittlicher Skat. Ja, Daniel, naja, komm. Sehr fragwürdig, ob der nur einmal ist. Äh, okay, man weiß es immer nicht. So. <lacht> Wollen wir mal die Frage in den Raum stellen. Was machst du, wie hältst du es mit den Karos? Ja, ja das ist Kreuz 2-2, dann war dieser Aufschlag auch egal. Aber das ist natürlich der, mit der schlimmste Aufschlag, der hier kommen konnte, Karo-Dame. Lusche Dame wäre noch ein bisschen schwieriger gewesen. So. Tja, Einfach Dame, gewonnen. Lusche Dame Lusche... hättest du, glaube ich, auch mitgenommen, ne? Aber also erst recht. Ja, ja, ja, ja, ja, Hätte ich auch mitgenommen. So, der Eddie. Hier Luschen hin. abzugeben. Einen vollen brauchen wir, wenn wir drei haben. Das hat Daniel ja schon mal berichtet. Weg, weg. So. Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht, was man mit dieser Karte macht. Oh, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Ja, aber du wirst dir was einfallen lassen, da bin ich mir sicher. Aha. Ich, ich gehe jetzt mal aufs Ganze. Ja, du gehst aufs Ganze und wir hatten es ja schon einmal, wo dann ähm, ja. alles dagegen stand. Hier ist es nicht der Fall. Hier steht gar nichts dagegen, außer dass die Buben äh, ist auf denn, einer ist Hand sitzen. Mit Mittelhand hätte er auch ein, schön, ein schönes Spiel gehabt, speziell nach der Aufnahme. So, was kriegen wir denn? Herz 10, ja, aber zu wenig, weil der Bauernmann auch noch die, die beiden Asse hat. Und obwohl ich jetzt hier den Abwurf noch hinbekomme, ähm, damit habe ich mich noch verschlechtert. Ich wollte es nur mal demonstrieren. Jetzt zwei Volle hier bei mir, dann wären wir rausgekommen. Ist aber nicht der Fall, also biete ich jetzt mal das Spiel. Was kriegen wir denn? Nee, das kann doch auch nicht richtig sein. Ich habe also Daniel, ganz entspannt bleiben. Ein König 22. wird es Ja. Und oh, ich habe viele Könige gedrückt übrigens. Ich, ja, gar ich, gar, ich habe ich, ich hab meinen einen gerade weggeworfen aus Spaß, aber ich kriege natürlich, ich sehe es ja gerade, ich kriege natürlich noch Karo Dame mit meiner letzten Dame, reicht ja auch noch für 31. Ne? So. Was? Nein, du hast Nein. 22 erst. Ja, dann habe ich es ja, also ich das hatte war die ja wieder Könige, schön. Die Könige waren gedrückt, meine Könige. Ja, ja. Kommt mal hier, dann habe ich damit das aus ästhetischem Gesichtspunkt, damit du hier nicht unter 120 vom Tisch gehst, habe ich da nur mal aus Spaß, weil ich wahrscheinlich dachte, ich werde sowieso schneiden. Da habe ich den jetzt ja König mal abgetragen. Ja, das war natürlich mal wieder nicht so pfiffig, aber ähm, wir wollen, ich will mal nicht zu streng mit mir ins Gericht gehen. So, das ist jetzt, das wäre ein schönes Spiel fürs Publikum, wenn das fallen würde. Ich spiele es trotzdem, wobei das en Deux mit einer vollen Pinke interessanter wäre. Ein, zwei zweimal auf dem Hand. Ja, das fällt ja nur mit dem Karoass-Abstich. Da könnte ich mich ja, ja. schon mal aber beruhigen. Wir hatten das ja schon häufiger mal, dass sowas mal passiert ist. In dem Fall nicht. Daniel wieder auf Maximum gespielt. Kreuz liegt doch im Skat. Ja, aber doch nicht. Doch nicht ganz. So, jetzt hast du selber die Reihe gesprengt, beziehungsweise hast du die nächste das Stufe eingeläutet. Drei Qualitätsspiele hintereinander. Im jugendlichen Leichtsinn weiter und ein Pflichtspiel, weil es einfach auch klar ist, wie man es gedrückt hat. Die Frage ist halt nur, wie es steht. Das sieht sehr gut aus. Trumpf 3, 2. Ja, da ist auch nichts los. Nichts ist los. Nichts ist los. Du möchtest nur meine Trumpflusche haben, vielleicht? Ja, ich nehme deine Trumpflusche. Nun nimm meine Trumpflusche, weil er Herz Ass und 10 irgendwie, Herz Ass laden möchte, genau. Herz Zehn zum anbieten. Ja, gut, das wird dann irgendwie... Mal gucken, ob Dali sich noch umziehen kann. 13 hat er schon und 14 sind 27. Kreuzkönig muss ich abgeben. Einfach gewonnen, angenommen. So. Tja, im Lauf drauf sagt man, sehr attraktive Karte. Glaubst du an Läufe, Eddy, beim Skat? Manch, oh, manchmal schon. Ja, ja, tatsächlich. Ja, ja. Zu häufig schon gesehen. So. Der sieht optisch sehr gut aus. Wir gucken mal, ob er in der Praxis auch wirklich so gut ist. Ja. Wie testest du den denn? Wer ich kommt würde Pias Blank tatsächlich ausspielen und mit, äh, mal gucken mit was. Für, ah, ja, ja, ja. Keine schlechte Idee, wenn ich das. Keine schlechte war. Idee, weil wenn die Bauern dann springen, hat man Schneider gewonnen. Du hast in dem Fall aber auch keine Chance, was falsch zu machen. Ähm, nee. Selbst nee. Bube oder Karo Ass, was für, Karo Ass wäre wohl eher. Aber auch kann man ja nicht spielen. Kann man ja nicht spielen. Ich schenke. Na, unter Umständen Karo Ass und dann fliegt die blanke Herz raus irgendwie und dann. So, und darf ich mich mal ganz kurz berappeln? Was ist denn hier los? Der Eddy spielt im Bereich 120 aufwärts, bis auf dieses kleine Karo. Ich stehe ja gar nicht so schlecht mit drei Gewinnspielen, aber trotz alledem <lacht> ja gar nicht so schlecht. Nur 700 hinten, ne? Gut, dann wollen wir mal langsam uns gerade ja. hinsetzen. Angreifen. Ah, oh. angreifen. Jetzt in jede Flocke rein. Ne? Das können wir so also nicht stehen lassen. Zum Beispiel in diese hier. Oh, mit Gegenwehr. Jetzt wird es aber jetzt mal wirklich. Ich bin jetzt, glaube ich, wirklich zu leichtsinnig, aber ich. Jetzt fängt es ja an, interessant zu werden. Wie schön. Ja. 36 kriege ich es. Dann können wir noch mal gucken. Wir werden mal einmal offen spielen, uns noch ein bisschen bedeckt halten. Man hat ja auch schon Pferde kotzen sehen. So. Ja, aber, nicht, aber nicht dieses Pferd. Ja, dieses Pferd nicht, dieses Pferd kotzt nicht. So, 21 K, ein Trumpfstich mit Trumpfass und noch einen Pikstich. Wir können das abkürzen, Spiel einfach gewonnen. Ja, da bin ich doch einverstanden. Oh. Wie weit hätten wir denn gereizt, Herr Schäfer? Ja, 50 war es mir schon. Achso, 50 schon, weil ich hätte für 45 noch ein gutes Karo gehabt, wahrscheinlich. Ja, der sechste Trumpf war natürlich auch einiges wert, aber ich konnte noch voll drücken. Und du lässt nicht locker und legst direkt hinterher. Ja, und jetzt äh, jetzt wird sich zeigen, wie viel ist mir <lacht> wie viel ist mir meine Erfahrung wert. Oh, das, und, das hört sich für mich gut an, wenn du ja. das fragst. Was machen wir denn damit? Also die Drückung ist, glaube ich, die ist in Stein gemeißelt. Krieg ich denn das jetzt übers Herz? Stehen denn da jetzt, steht das Ding denn jetzt komplett auf? Nee, es ist einfach, ich glaube es ist nicht vernünftig. Man könnte es mal machen? kam es mal machen? Oh Ei, nee. So, der Gang Dann der gegangen, wie wir sehen. Immerhin hast du schwarz gewonnen. Ja der wären wir auch gegangen. Herz steht 2-2. Oh, jetzt Herbst wollte ich Spiel, durch... Spiel einfach gewonnen machen. Ich mache Spiel, erst schenken. Das so. sind ja auch 81 Augen. Sind auch 81 Augen, tatsächlich, ja. Na, wenn du nach vorhin den 48 nachtrauerst, dann habe ich hier auch noch welche, die ich im Zweifel am Ende ins Gefecht führen kann. Aber das Risiko war mir zu groß. so Wir robben uns auf dem auf dem kleineren Pfad wieder ran. Hoffe ich mal, dass hier jetzt nichts passiert. Aber ist meine Erwartung. Daniel Schneider gewonnen. Jo, Einstichtrumpf. Und schon ist er wieder da, der Daniel. Ja, sind ja auch keine wirklich kleinen Spiele. Haben es ein bisschen schwer mit den Paketen zu konkurrieren, die du bisher schon so gezeigt hast, aber Ja, vor allem in der Serie 1 und 2, genau. <lacht> Wenn man alle zusammenrechnet, dann Ich weiß gar nicht, wie ist denn jetzt der Stand? Alles zusammengerechnet ist doch jetzt wieder fast Pari, oder? Ne, ich war, glaube ich, sogar vor zwei Spielen knapp vorne und jetzt bist du Nee, nee, ja, ich glaube, du warst 280 nach Serie 1 und in der zweiten waren es 180, so gefühlt. Aber So, das ist jetzt auch ein sehr attraktives Spiel. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich spiele doch ängstlich, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder? Ach, komm. Das Problem ist, dass das Spiel so billig ist. Aber es ist das Vernünftigere vielleicht. Aber auch das Spiel ist verlierbar. Ja. Daniel ist so ruhig, das macht mir schon ein bisschen Sorge. Ja, ich denke nur drüber nach, ob wir hier wie wir hier am besten aus dem Schneider kommen. Ob wir aus dem oh, Schneider So kommen. viele Wege gibt es, ja? Nö, naja, eigentlich das nicht. Das sieht aber nicht zwingend aus nach dem A A Weg. Eigentlich nicht. Aus. Aber da sieht man jetzt, Grang zweimal offen wäre auch gegangen, Grang einmal offen. Naja, so sind es halt nur 55 Augen, die dieses Spiel bringt. Mit Schneider gewonnen, jawoll. Ich glaube, wir ticken ähnlich. Das ist ja zumindest an diesen beiden Spielen zu sehen. Ich kenne andere Spieler, die bei beiden Spielen ganz, ganz locker diese Grangs jeweils gespielt hätten und die sich wahrscheinlich auch wundern, warum wir das nicht tun. Ja, das gebrannte Kind scheut ein bisschen das Feuer. ne? Oh, das wäre jetzt, den habe ich jetzt liegen lassen. Der hätte mir Ich hätte glaube ich auch ein Spiel gehabt mit dem Skat übrigens, aber du wahrscheinlich das Bessere. Ich glaube, das wäre Gragens zweifach gewesen in Vorhand. So eine Dinger lässt du aus, ja? Ja, manchmal schon. Oh, Nullover ausgelassen. Herz 7, Karo 8 wäre Nullover gewesen. Daniel, du musst doch mal angreifen, genau. Ja, warum greife ich denn immer im falschen Moment an, Mensch? Das weißt du doch noch gar nicht. Mach mal was ganz, oh. was ganz Verrücktes. Ein geschlossenes Karo. Da kommst du ja nie drauf. Ja, da komme ich wirklich nicht drauf. Oh. Einmal gegen die Theorie und schon schon, achso, oh, das war ja gar nicht so clever, was ich jetzt gemacht habe. Ich Ich habe ja immer noch das Gefühl, dass du Herz 10 oben hast. Ähm, das hatte ich die ganze Zeit schon, nur ich habe jetzt natürlich auch wieder viel zu schnell gespielt. So, Das ist jetzt noch nicht widerlegt, aber... Noch nicht widerlegt, aber ich könnte es jetzt rausfinden, weil meine Kreuz 10 kriege ich sowieso nicht mehr heim in diesem Spiel und frei werde ich auch nicht mehr. Also spielen wir einfach mal Pik zurück und gucken, ah, okay, Herz 10 könnte kann jetzt... kann sie immer noch oben haben. Herz 10 könnte jetzt... Ja, dann wäre Herz 7 blank doch wahrscheinlich zum Sieg Geführt vielleicht, vielleicht auch nicht. Und ich glaube, jetzt kannst du relativ gefahrlos Herz rüberspielen. Wobei, man hat ja auch schon mal Trumpf gedrückt, aus Spaß, ne? Hast du auch schon mal gesehen? Wusste <lacht> sie immer noch nicht. Ich weiß jetzt übrigens gar nicht mehr, was du hast. Ja, ganz normal. Trumpf 10 noch, ganz normal gedrückt habe ich. Ja, ich weiß irgendwas. aber nicht mehr, was du für eine Trumpf oben hattest. Egal. Ganz normal gedrückt. Das Spiel war eigentlich auch zu gut für Experimente. So ist es. Guck mal, beide 7. Oh, zweimal werden wir noch wach. Beide 7 zu 0. Dann ist die Liste gleich voll. so Ich glaube, das Spiel gibt es jetzt nicht, womit du diese Liste noch gewinnst. Das stimmt. Aber natürlich hast du ein Spiel, was auf jeden Fall, wenn du es gewinnst, du weiterhin die Führung behältst. peak zweimal offen. Uiuiuiui. Achso, Uiuiui. Da bin ich auch Optimist genug. Da bist du Optimist genug. Ja, K.O. 2.2, Trumpf steht glatt. Trumpf 7 kann er sogar anbieten. Herz stehen die 21 auf einer Hand. Gut, wir spielen es jetzt mal. Das Spiel kann natürlich auch ganz anders ausgehen, aber... Ja, das sind immer so die Sachen. Ähm, es muss gar nicht so viel anders stehen. Karo zu dritt, schon sind da irgendwelche komischen Drohungen drin. 21 in Herz, Karo zu dritt und äh, schon ist ein bisschen mehr Action, genau. Den nehmen wir mit und schenken den Rest. Ja, ja guck mal, genau 300 jetzt auf den Punkt. Das lässt Ach sich ja so zumindest bin. mal leicht merken und gut rechnen. <lacht> Diesmal 300, genau. Aber wir haben, glaube ich, die zweite Liste. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie es äh, überhaupt stand. Aber also auf jeden Fall bist du nach vorne. Das ist das Einzige, wo ich mir sicher bin. Auf, und auf jeden Fall geht die erste Liste an dich. Wunderbar. Ähm, ja. Für heute genug, aber bald geht's weiter. Ich freue mich schon drauf. Danke und bis dahin, Eddie. Bis dahin. Tschüss.